heute schauen wir uns den model tab in roblox studio an bitte bedenkt dass das hier eine serie ist und wenn ihr irgendwas nicht versteht schaut euch erst mal die teile davor an und dann gehen wir schon mal rein es geht um den model tab den model tab dann findet ihr hier oben wenn ihr auf model geht vielleicht seid ihr auf Home, vielleicht habt ihr es zu dann müsst ihr einen doppelklick drauf machen um es aufzuklappen und offen zu lassen oder einmal anklicken damit es so geht und dann wieder zugeht ihr wisst bescheid habe ich euch in den anderen videos schon gezeigt und im model tab geht es darum sachen zu bauen das bedeutet heute lernen wir das erste mal so richtig wie man sachen baut und um sachen zu bauen gibt es eine kleinigkeit auf die ihr schon mal achten könntet. Ich gehe dafür einmal ein bisschen nach vorne in Roblox Studio. Könnt ihr euch übrigens bewegen mit WASD. Habe ich glaube ich noch in keinem Video gesagt. Und mit der rechten Maustaste, so wie man es halt aus Roblox heraus kennt. Wenn ihr hier oben auf File geht, dann auf Beta Features, dann kann es sein, je nachdem wann ihr das Video schaut, dass hier ein Feature dabei ist namens Selection and Navigation Improvements in Explorer und Selection Improvements. Die beiden mache ich einfach mal an, weil in der Zukunft werden die Sachen hier standardmäßig drin sein. Wenn ihr das Video also sehr viel später seht, dann müsst ihr das nicht machen. Wenn ihr das Video relativ zeitig seht, dann müsst ihr das eventuell noch machen. Ich gehe auf Restart, damit die Änderungen übernommen werden. Und dann können wir auch gleich mit den neuen Selection Improvements arbeiten. So, was die Selection Improvements machen, wenn ihr hier ähm, drin seid, habe ich euch schon im letzten Video gezeigt. Könnt ihr halt Sachen auswählen, weil die befinden sich hier rechts im Explorer, im Workspace, in einem Folder drin. Wenn sie sich in einem Model befinden würden, dafür mache ich einfach nochmal STRG-G, dann sind die nochmal in einem Model drin, dann kann man immer nur ein Part auswählen. Und wenn ihr Alt gedrückt haltet, dann könnt ihr das Part wieder auswählen, über das ihr gerade rüber hovert Aber jetzt könnt ihr mit den neuen Improvements einmal links klicken oder nochmal links klicken und dann könnt ihr das Part dahinter auswählen. Damit könnt ihr halt jetzt Sachen auswählen, die in einer anderen Reihenfolge sind. Zusätzlich, vielleicht habt ihr schon gemerkt, vielleicht auch nicht, Sieht die Bounding Box jetzt anders aus, als sie es zumindest, als ich das letzte Tutorial hochgeladen habe, noch aussah. Das liegt daran, dass wir im View-Tab jetzt auch hier den Bounding Boxes-Teil haben. Da könnt ihr dann auswählen, ob die Bounding Box einfach so ein Block um eure Auswahl herum ist oder ob jetzt wirklich jedes einzelne Part angezeigt werden soll mit so einer Outline. Das ist jetzt neu. Und hier oben könnt ihr halt auswählen, welchen Modus ihr wollt. Die Box und die Outline oder einfach nur die Outline. Ich bin tatsächlich ein Fan von der Box und der Outline. Aber jetzt fangen wir mal an mit dem Model Tab. So, im Model Tab gibt es oben links wieder die vier Tools, mit denen wir uns schon befasst haben. Und zwar Select, Move, Scale, Rotate und Transform. Und Da seht ihr den Unterschied zum Home Tab. Da gibt es keinen Transform. Den gibt es nur hier in Model. Das heißt, Select kennt ihr könnt ihr Sachen auswählen. Move könnt ihr Sachen verschieben. Mit Scale könnt ihr Sachen dann vergrößern und verkleinern. Mit Rotate könnt ihr Sachen rotieren nun mal, drehen. Und mit Transform bekommt ihr diese Übersicht, mit der ihr all das machen könnt. Ihr könnt drehen, ihr könnt verschieben, ihr könnt erhöhen, aber irgendwie geht das aus dieser Perspektive gerade nicht. Also muss ich versuchen, meine Kamera zu bewegen. So. Nein! So, okay, es funktioniert bei mir nicht, weil ich in einer virtuellen Maschine arbeite. Aber ist ja auch egal. Dann gibt es noch zwei Shortcuts, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Wenn ihr etwas auswählt und einfach um 90 Grad rotieren wollt, dann könnt ihr einfach STRG und R drücken und dann wird es um 90 Grad rotiert. Noch drei weitere Male und ähm, dann ist es wieder in Ausgangsposition. Wenn ihr STRG T drückt, dann wird es um die andere Achse rotiert, also es wird gekippt. Also ihr seht, bapp, bapp, bapp, bapp, bapp, könnt ihr auch machen. Mit STRG T so und mit STRG R so. Noch eine nützliche Kleinigkeit fürs Bauen. Intervention! Ihr habt es geschafft. Wir haben die Roblox Studio Serie jetzt schon so lange geguckt, dass ich aufhöre, in der virtuellen Maschine zu arbeiten. Ich habe nur in der virtuellen Maschine mit einem neuen Account gearbeitet, damit ich Roblox Studio so zeigen kann, wie man es sieht, wenn man es sich von Null auf installiert. Ich werde jetzt doch wieder zu meinem Hauptaccount wechseln, wo ich Roblox Studio schon mal ein bisschen angepasst habe. Wie man den View anpasst, habt ihr ja alle in dem Video über View gelernt und das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Also falls ihr mit irgendwas nicht klarkommt und irgendwelche Fenster nicht kennt oder nicht wisst, warum die geöffnet sind und wie man die schließt, Schaut euch das Fenster zu View an und ich wechsle jetzt rüber zu meinem Hauptstudio. Und willkommen in Roblox Studio. Das hier ist der Conny, den ihr im Intro gesehen habt. Und das hier ist die Umgebung, in der ihr mich immer gesehen habt. Und ähm, dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Hier oben auf dem Model Tab klicke ich zweimal rauf und wir kümmern uns jetzt anhand dieser kleinen Geschichte hier weiter ums Building. Steuerung eher, wie gesagt, zum Drehen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Model komplett verdreht habt im Raum und dann halt nicht so verschieben wollt, sondern wirklich anhand ihrer Achse verschieben wollt, dann drückt ihr Steuerung L und ihr übernehmt dann auf einmal die Achse vom Bezugsobjekt und dann könnt ihr so verschieben. Wenn ihr es so habt, aber dann doch wieder anhand der Weltachse orientieren wollt, dann drückt ihr STRG L nochmal und dann orientiert euch wieder an der Weltachse. Sehr nützlich fürs Bauen, merkt euch das bitte. Falls ihr es euch nicht merken könnt, könnt ihr auch einen Rechtsklick machen. Und dann auswählen Use Local Space oder Use World Space, um dazwischen zu wechseln. So, ich drehe das mal wieder richtig. Auf diesen Mode Geometric und Physical werde ich noch nicht eingehen. Darauf könnten wir gleich vielleicht eingehen. Mal gucken, wie weit wir in diesem Video kommen. Dann gibt es natürlich Collisions. Habe ich im letzten Video auch schon erzählt. Wenn ihr Collisions anschaltet, dann kollidieren Sachen, die ihr baut. Ich platziere hier jetzt einfach mal wieder ein paar Parts. Erstens, wenn wir die Parts duplizieren, landen sie aufeinander und nicht ineinander. Wenn ich Collisions ausmache, landen sie ineinander. Ich kann den dann hier wieder rausziehen. Zweitens, äh, wenn ihr mit Collisions baut, dann könnt ihr halt so bauen, dass die Sachen nicht ineinander reingehen. Er macht hier Stopp oder geht komplett durch. Aber ihr könnt nicht die Parts ineinander stecken. Ganz praktisch, wenn ihr halt mit Parts baut, die nicht geankert sein sollen. Sonst macht ihr Collisions aus. So, Joint Surfaces habe ich auch schon äh, im letzten Video erklärt. Sorgt dafür, dass wenn ihr es anschaltet und ein Part an ein anderes Part ranpackt. Ich mache euch dafür auch mal Collisions an, dass dann hier so eine weiße Linie erscheint und die symbolisiert, dass die Parts zusammengeweldet sind mit so einem Weld. Das heißt, die kleben dann zusammen. Und das wollt ihr auf jeden Fall aushaben, wenn ihr es nicht anhaben wollt. Also lasst das am besten aus, wenn ihr es nicht wollt. <lacht> so. Rotate und Move geben euch die Möglichkeit, Rotation, Bewegung und Skalierung an ein gewisses Raster snappen zu lassen. Und links daneben ist immer so ein Häkchen. Wenn ihr das ausmacht, könnt ihr komplett smooth rotieren und komplett smooth bewegen. Wenn ihr hier die Häkchen aber anmacht, dann bleibt ihr in diesem Raster, das ihr hier einstellt. Das heißt, ich kann jetzt nur noch um 45 Grad drehen. Ba, ba, ba, ba, ba. Und ich kann auch nur noch um ein Start verschieben. Ba, ba, ba, ba, an so einem Raster halt. Ich kann das hier hochstellen auf zum Beispiel 10 Stats. Ist manchmal sehr nützlich beim Bauen, wenn ihr dann sagt, ja, alles immer mal in 10 Stats Abständen. Die Parts sollen auch 10 Stats groß sein. Kann man dann so machen. Wir können es natürlich auch runterstellen auf 0.001 Stats. Und dann ist es wieder sehr smooth. Dafür könnt ihr aber auch einfach Move ausstellen. Dann haben wir Edit Pivot. Ich bastel mir hier mal kurz eine kleine Konstruktion. So, diese drei Parts haben wir jetzt hier. Ich drücke Steuerung G, um sie zu einem Model zu basteln. Jetzt drücke ich einmal wieder Steuerung 4. Um es rotieren zu können, schieb es dann nochmal nach oben. So, und jetzt stellen wir uns vor, ich möchte das Ding hier rotieren... Aber ich möchte nicht, dass es sich so rotiert. Ich möchte, dass es sich hier unten rotiert. Und dafür kann ich den Pivot anpassen. Der Pivot ist dieser Mittelpunkt, anhand dessen alles rotiert und auch bewegt wird. Ich gehe jetzt auf Edit Pivot... Und dann kann ich diesen Pivot nach unten schieben zum Ende von diesem Part. Dann gehe ich nochmal auf Edit Pivot und jetzt habe ich den Pivot geändert und kann einfach von hier aus drehen. Sehr, sehr nützlich zum Bauen. Das solltet ihr auf, euch auf jeden Fall merken, wenn ihr in Bilder seid, weil damit könnt ihr sehr viel einfacher, dann komplexere Strukturen präzise bauen. Reset resettet den Pivot wieder auf die Mitte und Snap sorgt dafür, dass der Pivot immer an eine bestimmte Achse halt ran snap. Und hier funktioniert das ganz gut mit dem Snap. Kann ich zum Beispiel auf diese Ecke ran snappen. Wenn ihr aber ein größeres komplexes Model habe, wie zum Beispiel dieses Model hier, und ich jetzt Snap auswähle, dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger zu kontrollieren, wo es hin snappen soll. Aber ich glaube, da gab es inzwischen auch schon Verbesserungen. Jetzt kann ich auf jeden Fall auch hier ein Buch Edit, Pivot natürlich ausmachen. Auf jeden Fall auch an diese Achse hier. Rotiert. Dann gibt es das Align Tool. Das habe ich jetzt geöffnet. Und dann öffnet sich hier so ein riesiges Fenster. Und damit könnt ihr halt Parts ausrichten. Auch praktisch zum Bauen. Ich glaube, das gab es früher noch nicht. Kann das sein? Ich, ich weiß nicht, wann es hinzugefügt wurde. Aber zumindest hatte ich das früher nie auf dem Schirm gehabt. Wenn wir hier zum Beispiel mehrere Parts haben. Und dieses Part ist nicht mehr in der Reihe. Dann kann ich die so alle auswählen. Dann wähle ich zum Beispiel die X-Achse. Weil X ist immer rot. Ich will über die X-Achse aus Alignen. Und dann seht ihr, wenn ich diesen Knopf hier drücke, an welchem Bezugspunkt die Parts aligned werden sollen. Ich kann Center wählen, ich kann Min wählen oder ich kann Max wählen. In dem Fall würde ich einfach mal Min wählen und dann seht ihr, haben wir hier unten, wenn ich rüber habe, die Linie, an der alle Parts aligned werden soll. Und dann kann ich einfach auswählen Align. Und das Part wird wieder in die Reihe geschoben. Alle Parts hängen zusammen. Wenn ihr ein komplettes Kauderwelsch habt hier, wenn wir jetzt einfach nochmal die alle duplizieren und dann so, so, so, so, so und so, dann kann ich wieder alle Parts auswählen, allein wählen, dann sind alle wieder in einer Linie. Z, um es rückgängig zu machen. Ich kann das natürlich auch über die Y-Achse, also nach oben und unten und über die Z-Achse oder halt über alle Achsen. Wenn ich alle Achsen auswähle und dann Align wähle, dann sind alle Parts im selben Fleck. Dann drücke ich Steuerung Z, weil ich will vielleicht nicht, dass sie hier unten in der Ecke im selben Fleck landen, sondern dass sie genau in der Mitte landen. Und dann sage ich wieder Align und dann sind sie in der Mitte voneinander. Nützliches Tool, wenn ihr die Position mehrerer Parts anpassen wollt. Und äh, Relative to Selection Bounds oder Active Object. Active Object ist immer das letzte Part, das ihr gewählt habt. Das heißt, wenn ich jetzt das hier mit Shift anklicke, ist das das aktive Objekt. Wenn ich das mit Shift auswähle, ist das das aktive Objekt. Und dann werden alle an diese Position gezogen, wenn ich auf Align drücke. Steuerung Z. Und dann gibt es noch World und Local. Das ist halt äh, je nachdem, wie sich die Achsen ausrichten sollen. Wie zum Beispiel, wenn ich hier alles so gedreht habe und es dann auf Local stehen habe, dann kann ich hier wieder Min wählen und dann seht ihr hier unten in der Ecke. Ich mache einfach mal nur die X-Achse und dann wird es alles an diese Linie align. Dann sage ich align und dann sind die so alle aligned. Kann man auf jeden Fall machen. Ich lösche die alle und mache das Align-Tool wieder aus. Part kennt ihr. Könnt ihr raufklicken, um ein Part zu erschaffen. Könnt ihr hier unten klicken, um äh, einen Ball zu erschaffen, eine Wedge, eine Corner Wedge oder einen Zylinder zu erschaffen. Haben wir dann alle und hiermit können wir dann bauen. Ihr könnt die alle auswählen, indem ihr hier rüberzieht. Und dann wählt ihr natürlich Anchor. Niemals vergessen, die Part zu anchern, wenn ihr baut, weil sonst fällt euch am Ende alles zusammen. Kann ich ja einmal zeigen, wie es aussieht, wenn alles zusammenfällt. Und... Wow... Toll habe ich das gebaut, nicht wahr? Den Material Manager kennen wir auch vom letzten Mal, können wir raufklicken. Dann haben wir hier unten ganz viele Materialien. Ich ziehe das mal ein bisschen größer. Dann kann ich sagen, die sollen alle Cracked Lava bekommen und dann klicke ich auf dieses Symbol, um es zu applyen. Und dann haben die alle Cracked Lava. Sieht ein bisschen komisch aus, weil die Farbe immer noch grau ist. Um die Farbe anzupassen, könnt ihr hier oben auf Color gehen und dann halt zum Beispiel äh, Rot auswählen. Dann habt ihr so rote Cracked Lava als Material gewählt. Um die Farben ein bisschen präziser anzupassen, müsst ihr in die Properties gehen. Aber über Properties haben wir noch gar nicht gesprochen. Deswegen wäre das nur ein kleiner Hin für die Zukunft. Material Manager machen wir wieder zu. Output mache ich hier wieder nach unten. Und dann haben wir hier Group. Ich kann diese ausgewählten Parts, diese Parts alle auswählen. Und kann sie dann alle gruppieren. Dann sind sie Model, kann STRG-Z drücken. Dann sind sie kein Model mehr, kann hier raufklicken. Dann werden sie in einen Folder gepackt. Steuerung z drücken. Das solltet ihr eigentlich auch schon wissen. Dann gibt es auch log Lock ist dafür da, um zu sagen, yo, dieser Ball hier, wenn ich den jetzt anklicke mit dem Lock Tool, bab, dann ist das Schloss geschlossen. Wenn dann nochmal auf das Lock Tool gehe, dann kann ich diesen Part nicht mehr anklicken. Der Part ist jetzt wie die Baseplate hier unten nicht mehr anklickbar. Das solltet ihr dann machen, wenn ihr einen Part von eurer Map gebaut habt und sicher gehen wollt, dass ihr es nicht mehr aus Versehen verschiebt. Ansonsten geht ihr wieder aufs Lock Tool, klickt nochmal hier rauf und dann ist es unlocked. Das könnt ihr auch mit der Baseplate machen, unlocken. So. Dann haben wir die Baseplate unlocked, Ich kann die auswählen und einfach die Baseplate verschieben. Mit Steuerung Z gehe wieder aufs Lock Tool, klicke nochmal auf die Baseplate drauf, gehe wieder aufs Lock Tool und dann ist die Baseplate wieder gelockt und ich kann sie nicht mehr anklicken. So, jetzt haben wir hier Union und damit können wir dann schon mal ein bisschen kompliziertere Sachen was. Denn wir haben hier hier so einen schönen Ball und jetzt stellen wir uns vor, wir wollen was Komplexeres als einen Ball bauen. Also nehmen wir hier mal diese Corner Wedge. Ich ziehe die mal ein bisschen größer in jeglicher Hinsicht und ziehe sie dann in diesen Ball hinein, so dass sie so ein bisschen reinschneidet. Wir stellen uns jetzt vor dass diese Kante hier einfach reinschneidet. Ich gehe mal hier auf Move, damit ich ein bisschen präziser arbeiten kann. So. Wir machen so eine Art Pac-Man, auch wenn Pac-Man eigentlich ein bisschen anders aussieht. Und jetzt wollen wir diese Wedge aus diesem Ball herausschneiden. Das machen wir, indem wir die Wedge anklicken. Und dann gehen wir hier oben auf Negate oder wir drücken halt STRG-SHIFT-N. Und dann ist es so ein rotes, durchsichtiges Part. Und jetzt können wir mit STRG gedrückt die Wedge anklicken und den Ball anklicken. Dann sind beide ausgewählt und gehen hier oben dann auf Union oder STRG-SHIFT-G. Und BAP! Auf einmal haben wir hier einfach was reingeschnitten in den so erschafft man eine Union und bei der Union gibt es dann ein Problem. Ihr könnt die Farbe nicht mehr im Nachhinein anpassen. Aber das stimmt nicht ganz. Ihr könnt die Farbe eigentlich schon anpassen. Ihr müsst nur vorher hier auf die Union dann unten in die Properties gehen und dann unten auf Use Part Color gehen und dann könnt ihr dann doch die Farbe zu was anderem anpassen. Dann geht's wieder. Aber Properties haben wir noch nicht gelernt, also vergesst es wieder schnell. Union super cool. Wenn ihr hier oben auf Separate geht, wird es wieder auseinandergepackt. Dann könnt ihr sagen, ja, das hat mir nicht gefallen. Vielleicht möchte ich das hier ein bisschen weiter nach unten schieben. Oder vielleicht möchte ich das Ding hier doch rotieren und äh, den Mund von Pac-Man ein bisschen weiter öffnen. Dann können wir die wieder beide auswählen, STRG-Shift-G und dann haben wir einen Pac-Man, der seinen Mund ein bisschen weiter geöffnet hat. Dasselbe könnt ihr mit allen normalen Parts machen. Womit es nicht geht, ist Mesh-Parts, weil das sind keine normalen Formen von Roblox. Roblox kann halt nur mit diesen Standardformen arbeiten und damit könnt ihr dann theoretisch alles erschaffen. Ist halt nur ein bisschen anstrengender, als wenn man es direkt fertig gemodelt hat. Zum Beispiel können wir hier in das Part STRG-TT t, einfach so ein kleines Loch reinstechen. Dann gehen wir hier halt wieder auf Negate, beide auswählen, auf Union und jetzt ist hier einfach ein Loch ins Part reingestochen. Kann man so machen. Nun kommen Constraints und ich bin mir nicht sicher, ich glaube über Constraints mache ich ein separates Video, weil das Video hier sonst zu lange dauern würde. Ich sag nur einmal grob, was es ist. Wir haben hier einfach ein normales Part. Schiebe ich einfach mal hier hin. Mach es ein bisschen größer und dann mache ich Collisions an, drücke STRG D, um zu duplizieren, mach Collisions wieder aus und dann so. Wenn ich diese Parts jetzt nicht geankert habe und hier oben auf Run gehe, dann fällt es runter, weil es ist nicht geankert. Übrigens, ihr habt diesen Run-Knopf hier oben nicht, ich habe das bei mir angepasst, wie man es anpasst, erzähle ich in einem anderen Video. Ihr müsstet theoretisch auf Home und auf den Pfeil hier unten und auf Run gehen oder halt auf Test auf den Fall hier unten auf Run. Aber ich habe die wichtigen Tools bei mir hier oben in eine Schnellauswahlleiste gepackt. Wenn ihr nun wollt, dass diese Parts zusammenkleben bleiben, dann konntet ihr ja, wie ich schon mal gesagt habe, hier oben Joint Surfaces wählen. Und dann die Parts so zusammenbasteln irgendwie. So, jetzt würde es zusammenkleben bleiben, wenn ich auf Run drücke, weil ich mit Joint Surfaces die so ein bisschen bewegt habe. Und ihr seht, es fällt nicht um, weil es ist einfach hier dran festgeklebt mit einem Weld. Aber wir mögen Join Surfaces nicht, weil man damit so viel aus Versehen macht. Wie ihr das Ganze präzise oder bewusst machen könnt, ist, ihr wählt einfach beide Parts aus. Und dann geht ihr hier oben bei Create unten auf den Pfeil und wählt dann aus Weld. Und dann werden sie zusammengeschweißt. Dann ist ja auch wieder ein Weld drin und zwar ein Weld Constraint. Das ist einfach die neue Version vom Weld, die man heutzutage nutzt. Wenn ihr hier auf Joint Services geht, wird noch das alte World verwendet, das man eigentlich nicht mehr verwenden sollte. Und dann hat man genau den gleichen Effekt. Wir gehen auf Run... Und die Sachen fallen nicht mehr um, weil sie sind zusammengeraldet. Ich kann sie natürlich noch dazu bringen, umzufallen, indem ich das Ding hier sehr lang mache. So, und jetzt, wird es sehr lang ist, muss es ja hoffentlich umfallen. Ähm, gehen wir nochmal auf Run. Und es fällt um, aber es bleibt halt zusammen. Warum ich über Constraints ein extra Video machen würde, ist, weil es, wie ihr seht, nicht nur Wells gibt, sondern ziemlich viele andere Constraints, die für alle möglichen Techniken gedacht sind. Und das hat eigentlich ein eigenes Video verdient. Wenn ihr das Video sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es noch nicht notwendig ist, dann schreibt es mir nicht in die Kommentare. Ich würde... Oder dann nämlich erstmal noch weitermachen mit den anderen Studio-Tabs, bevor wir hier in die Welt der Constraints reingehen, weil hiermit könnt ihr dann so ganz viele kleine lustige Physikspiele reinmachen, wie zum Beispiel das eben mit den Wells. Wenn wir jetzt hier oben auf Show Wells gehen, dann werden uns Wells angezeigt. In so einer ganz hauchdünnen Linie seht ihr, diese Parts sind miteinander verbunden. Ihr könnt hier Scale von 0,1 einfach höher stellen. Und dann seht ihr die Welds auch ein bisschen stärker. Die sind zusammengeweldet. Dann könnt ihr Draw on Top wählen. Dann sieht man uns immer im Vordergrund. Und Constraint Details könnt ihr auch anmachen. Das ist dann für andere Constraints äh, praktisch. Dann könnt ihr halt mehr Sachen darüber sehen. Und ihr könnt es auch wieder alles ausschalten, falls es euch nervt. Weil, wenn wir das alles anhaben und dann zum Beispiel hier reingehen, dann sehen wir hier, oh, es gibt, es gibt ganz schön viele komische Constraints. Und was ist mit Conny los? Okay, ich mache vielleicht. Doch, Scale wieder auf 0,1, so wie es vorher war. Und dann seht ihr, ja, in so einem Charakter sind ziemlich viele kleine Attachments. Wenn man hier rüber rüberhaut, seht ihr, das sind alles Attachments, die in so einem Roblox-Charakter drin sind. Und Relts sind eigentlich auch drin, aber man sieht sie nicht, weil das sind dann, ich glaube, Motor 6 d -Wells. Ist ja auch egal erstmal. So, ich mache diese drei Sachen wieder aus, weil wir jetzt nicht mit den Constraints arbeiten werden. Ihr wisst jetzt, das sind Constraints. Und wir können darüber nochmal ein extra Video machen. Das mache ich jetzt erstmal wieder weg. Und dann kommt Effects. Gameplay steht hier. Bei Effects könnt ihr auswählen. Explosion, Fire, Point Light, Smoke, Trail, Beam, Sparkle, Spotlight, Spotlight, Surface Light, Particle Emitter. Das sind einfach so Effekte, die ihr hinzufügen könnt zu bestimmten Sachen. Teilweise ganz cool. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel diese Union nehmen. Ich dupliziere die mir mal und packe sie hier hin. Auf Effects gehen und dann zum Beispiel auf Fire reinpacken. Dann ist halt ein Feuer drin, sollten wir vielleicht auch in die Union packen. Jetzt habe ich so ein Pac-Man reingepackt, dann habt ihr hier immer so ein Feuer drin. Und das ist einfach nur ein Particle emitter der aussieht wie Feuer. Wenn ihr eigene Partikel erstellen wollt, dann geht hier nochmal auf Effects und wählt dann aus Particle emitter Und dann kommen hier diese normalen Sparkles raus. Oh, die fallen nach unten, also mache ich mal so. Und dann seht ihr, aha, hier kommen solche Partikel raus. Und das könnt ihr super krass anpassen, darüber kann ich auch noch ein eigenes Video machen. Erstmal könnt ihr wissen, dass es existiert und dass ihr es anpassen könnt. So, dann gibt es noch Point Lights, so könnt ihr Licht halt hinzufügen zu eurem Party. Ich schiebe mal ein bisschen weiter nach unten und wenn ich beim Point Light die Brightness höher stelle, dann seht ihr... Dass es halt wirklich Licht ausstrahlt. Genauso gibt es nicht nur Point Lights, sondern auch noch Surface Lights. Die kommen dann aus einer bestimmten Fläche von dem Part raus. Oder Spotlights. Die zeigen dann in eine bestimmte Richtung hinein. So, gibt halt Lichter. Über Lichter werde ich auch noch ein separates Video machen. Sparkles. Ja, Sparkles ist dann eine andere Art von <lacht> particle Emitter. Also früher gab es halt Sparkles und Fire. Und dann kam irgendwann der particle Emitter, wo ihr selbst einstellen konntet, was ihr haben möchtet. Sparkles braucht man eigentlich nicht mehr, weil das, was Buckles macht, kann man mit einem Particle-Emitter auch machen. Das, was Fire macht, kann man eigentlich mit einem Particle-Emitter auch machen. Aber Fire verstehe ich noch, weil das ist halt dann Feuer und dann hat man schneller ein bisschen Feuer erschaffen. Und zu allen anderen Sachen, die es bei Effects gibt, gehört auch noch ein bisschen mehr Arbeit dazu. Deswegen werden wir da in einem anderen Video drüber sprechen. Dann gibt es Spawn. Wenn ihr hier raufklickt, erschafft ihr einen Spawn. Das ist nichts anderes. Es ist einfach nur so eine Spawn-Location, wie die, die standardmäßig auch immer in der Mitte der Baseplate ist. Und ähm, wenn ihr nichts anders eingestellt habt, nichts anderes gescriptet habt, dann spawnen Spieler halt immer auf einem der Spawns, die ihr irgendwo rumliegen habt. Wenn ihr mehrere Spawns habt, dann wird Roblox die Spieler immer bei irgendeinem der zufälligen Spawns spawnen lassen, automatisch. Dafür ist ein Spawner. Haben wir wieder weg. Dann gibt es hier oben Insert Object. Wenn wir hier raufgehen, öffnet sich dieses Fenster. Und da habt ihr alle möglichen Arten von Objekten, die es gibt. Könnt zwischen allen auswählen und sie einfach hinzufügen. Dann gibt es Model. Schnittconny hier, ihr könnt das Fenster nicht sehen. Aber es ist einfach der Datei Explorer, mit dem ihr Dateien von eurem PC auswählen könnt. Und damit könnt ihr dann ein Model von euren Dateien hinzufügen. Mit zum Beispiel der Name Button-Dings. Kann ich raufklicken, öffnen, wählen. Und dann wurde der Name Button-Dings hinzugefügt. Dann haben wir den hier. Und können den dann auch benutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Play drücke. Dann habe ich einen echt weiten Weg, den ich laufen muss. Dann kann ich hier hingehen, auf den Button draufdrücken und dann steht da mein Name drauf. Ist aus einem anderen Tutorial. So, den lösche ich wieder. Ich persönlich benutze diese Schaltfläche nie, weil ich nehme einfach die Datei. Drag-and-drop die hier rein und dann ist die drin. Aber kann man auch so machen. Dann gibt es auch Service, damit könnt ihr Roblox-Services zu eurem Spiel hinzufügen, die nicht standardmäßig im Explorer sind. Mir fällt gerade kein Service ein, den man jemals über diese Schaltfläche hinzufügen müsste, aber vielleicht gibt's da einen Anwendungszweck für. Das Fenster werdet ihr wahrscheinlich niemals brauchen. Dann gibt's Collision Groups. Und Collision Groups sind eine lustige kleine Geschichte. Dafür gibt es meine kleine Anekdote von Conny. Wir haben hier ein Part, das befindet sich hier. So, so, so. Und das ist praktisch eine Wand. Ich gehe auf Anchor, damit das Ding nicht umfällt. Und dann haben wir noch ein anderes Part. Das ist aber ein Ball. Großer Ball. So, wenn wir jetzt auf Collision Groups gehen, öffnet sich dieses Collision Groups Fenster. Und hier habt ihr nur Default. Das ist die Standard Collision Group. Es geht halt um Kollisionsgruppen. Wir können hier oben auf Add Group drücken. Und dann gebt ihr einen Namen ein. Zum Beispiel Wand. Oh, Wand. Und dann können wir nochmal auf Add Group gehen. Und dann sagen wir Ball. Super dumm. Aber jetzt haben wir drei Collision Group. Wir können auf Table View gehen. Tableview finde ich ein bisschen übersichtlicher oder List Listview. view kannte ich früher gar nicht, vielleicht ist das neu. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall auswählen, was mit was kollidiert. Und wenn ich jetzt sage, dass der Ball nicht mit der Wand kollidieren soll, mache ich hier das aus. Und dann kollidieren die Wand und der Ball nicht miteinander. Und dann kann ich sagen, der Ball soll aber trotzdem mit Default kollidieren. Also Default kollidiert mit allem, Ball kollidiert nicht mit der Wand. Wenn wir jetzt einmal das hier ausmachen und dann auf Play drücken... Sieht alles erstmal noch normal aus. Aber ich laufe hier einfach mal hin als Roblox-Loop. Und dann laufe ich hier, schiebe den Ball zu der Wand. Und der Ball geht nicht durch die Ball. Oh Gott. Ich habe vergessen, die Collision Groups zu assignen. Natürlich. Wir müssen natürlich vorher noch erstmal den Ball anklicken. Und dann hier aufs Plus bei Ball gehen, um dem Ball zu sagen, du bist jetzt ein Ball. Und... Der Wand müssen wir hier aufs Plus bei der Wand gehen, damit die Wand weiß, dass jetzt Collision Group Wand ist. Jetzt sind die Collision Groups assigned. Also wie gesagt, ihr klickt das an, was ihr zur Collision Group hinzufügen wollt und geht dann hier aufs Plus, um das ausgewählte Objekt zur Collision Group hinzuzufügen. Entschuldigung. Und dann gehen wir nochmal rein, rennen nochmal als Roblox Noob dorthin und dann schieben wir den Ball zur Wand und sehen, der Ball geht durch die Wand durch, aber ich komme nicht durch. Was ist denn das? Der Ball kann durch, ich aber nicht. So könnt ihr solche Collision Group Spiele reinmachen, dass manche Sachen mit anderen Sachen kollidieren und manche halt nicht. Ist ein bisschen kompliziert für Anfänger sich da durchzufuchsen, aber eigentlich ziemlich einfach. Wir können ja auch auf die Mülltonne gehen, um die Gruppe zu löschen und dann wieder die Gruppe zu löschen, die ich ausgewählt habe. So und dann ist alles wieder gut. Renamen könnt ihr auch, ihr könnt Default umbenennen, was anderes, aber ist egal. Wir gehen hier aufs X und dann ist alles wieder schön. Die Sachen lösche ich und dann haben wir Collision Groups gelernt. Und dann gibt es hier oben Run Script und damit könnt ihr einfach ein... Script ausführen, das ihr irgendwo gespeichert habt. Also ihr könntet theoretisch in einem Texteditor ein Script, ein Lua-Script schreiben, dann Run-Script anklicken, dann dieses Script auswählen und dann wird das hier in Roblox Studio ausgeführt. Gibt bestimmt Anwendungszwecke dafür. Ich habe dafür einfach ein Plugin und ähm, schreibe die Scripts hier in In-Command rein, zum Beispiel hier Print, oh yeah. Und dann kann ich das runnen und dann steht hier unten Oh yeah drin. Perfekt, und ich kann die Scripts dann halt auch hier in dem Plugins speichern. Das Plugin hat aber ein paar Robux gekostet. Um Plugins kümmern wir uns auch in einem anderen Video. Dann gibt es hier oben noch Script, Local Script und Module Script. Und das fügt einfach nur Scripts, Local Scripts und Module Scripts hinzu. Und damit haben wir Model eigentlich durch. Ihr wisst jetzt, wie ihr Parts hinzufügt, wie ihr Parts verschiebt, vergrößert, verkleinert, rotiert. Äh, wie ihr Parts zusammenfused, damit es zu so einer Union wird. Und damit könnt ihr dann theoretisch alle Formen erschaffen. Ihr wisst, wie ihr Parts gruppiert, mit STRG -G natürlich. Dann sind die Model und werden halt nur noch in Bezug zueinander verwendet. Ihr wisst, wie ihr Sachen auswählen könnt, die Hinterparts sind. Nur mit dem neuen Feature kann ich Alt gedrückt halten in der Gruppe und dann anklicken und dann wieder anklicken. Und damit wisst ihr eigentlich alles, was ihr wissen müsst, um erstmal simple Sachen in Roblox bauen zu können. Wenn ihr dann noch ein bisschen advanceder werden wollt und so, solche Sachen hier bauen wollt, dann müsstet ihr schon lernen, Dinge in Blender zu modeln. Das ist aber kein Teil dieser Serie. Vielleicht, wenn die Serie super weit geht irgendwann mal, dann könnt ihr halt solche Models hier erschaffen, die ihr dann irgendwo hinzufügt. Theoretisch könnt ihr aber mit allem, was ich euch gezeigt habe, auch das schon hier machen. Also zumindest so Low-Poly-mäßig müsst ihr halt ziemlich viele Parts richtig aneinander rein und Unions erschaffen, äh, Hier Sachen rausschneiden, Sachen äh, hinzufügen. Dann würde das auch funktionieren. Es wäre nur sehr viel anstrengender, als wenn man es gleich als 3D-Model erstellt. Und abgesehen davon, dass ich hier Mesh-Parts benutzt habe, habe ich eigentlich auch nichts anderes gemacht. Ich habe die Parts einfach anders skaliert, verschoben, rotiert und halt irgendwie zusammengebastelt. Hier habe ich dann auch so ein paar Spielereien mit Constraints gemacht. Über Constraints kann ich, wie gesagt, noch ein weiteres Video machen, ist aber nicht als eins der nächsten Videos geplant. Und dann könnt ihr hier halt mit dem, was ich euch gezeigt habe, schon fast alles in diesem Raum hier erschaffen. Das Einzige, was ihr noch nicht wisst, ist halt, wie man scripten kann, dass Lichter an- und ausgehen. Dazu habe ich aber auch schon ein Tutorial auf meinem Kanal gemacht. Wenn ihr ein bisschen fortgeschrittener seid, könnt ihr auch, euch auch das Tutorial angucken. Hier die Falltür, wunderbar. Äh, no. Oh, ja gut. Aber bauen ist halt nun mal eine anstrengende Aufgabe. Man muss ziemlich viel Zeit investieren, um so einen Ort hier zu bauen. Und ich habe größten Respekt vor Leuten, die ganze Videospiel-Maps bauen. Also für mich war das hier schon ein Struggle. Und das ist ja eigentlich auch nur wild zusammengeklustert für ein Tutorial gewesen. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Wenn ich irgendwas zu schlecht erklärt habe, wenn ihr irgendwo nicht hinterhergekommen seid, dann schreibt's mir in die Kommentare. Ich möchte ja Roblox Studio in dieser Serie so erklären, dass es jeder versteht. Wenn ihr irgendwas nicht... Verstanden habt. Wenn ich auf irgendwas referenziert habe, was ihr noch nicht kennt, schreibt es mir rein, dass ich es beim nächsten Mal berücksichtigen kann. Das war's mit dem Video. Klickt jetzt auch gerne auf, was auch immer gleich in der Endcard angezeigt wird. Bis dann und ciao!